Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay-Serie-Film. Also wir zocken Vader Immortal Episode 2 und ich habe ja schon den ersten Teil gezeigt. Ich bin jetzt echt gespannt, wie es weitergeht. Im letzten Teil, am Ende sind wir, haben wir quasi Seite an Seite mit Darth Vader ge äh, ja, gekämpft. Und ja, dann sind wir mit ihm mitgegangen und äh, ja er wird uns wahrscheinlich jetzt lehren, ja, wie man die dunkle Macht benutzt. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht und ich würde sagen: Los geht's! Der schwarze Stier ist hinter uns, irgendwo in der Lady Korvax Santa. Veda hat das einzige Key, aber er braucht einen Descendant der Ladys, um ihn zu wählen. Korvax? Der krassige Gott hat gesagt, du bist ein Descendant der Lady Korvax. Ist das, was Violet meinte über deine Bruderin?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 Ja, Leute, da sind wir. Ich habe gerade mal ein bisschen leiser gemacht, weil es war schon tierisch laut. Gehen wir mal das weiter hinterher. Unser Meister. Schon imposant, wie der da steht. Riesig, ey. Lady herself. Your ancestor like you she was forth sensitive but she was weak. Crippled by sentiment Take heed, you don't make the same mistake the force is more powerful than you can possibly imagine the force reveals mysteries that make the weak turn away fear. ich will das auch können the sequence of life and death wow <laughs> lady corvax's devices could only be controlled by her or her descendants your blood makes you powerful but you will need to learn the ways of the force your training begins now ich bin bereit lord vader Reach out your hand. Use the force to take control of this stone. Yes, I can sense the force within you. Focus. Come. It is responding <laughs> to your bloodline. Wow, this. Use the force to place the stone. Yes. <laughs> yes, you've broken it. Sieht alles so gut aus. Now, complete what you have begun. Nummer zwei. Haben wir noch einen dritten hier? Schon ziemlich dunkel teilweise Ich kann mich nicht mehr bewegen Als braver Schüler warte ich hier You shall promise but you have much to learn Defend yourself Your fear is holding you back Concrete, embrace your anger. Und wie geht das jetzt? Again. Der nächste trifft dich. Nee, der trifft mich. Enough. You have glimpsed the power of the force. We will resume your training later. Also zwischendurch kriege ich mal hier ein paar Sachen erklärt. Oh. Das sieht komisch aus. <lacht> to you, my future descendant viewing me now. tread to carefully. My husband received a mortal blow in battle. Desperate to revive him, I created a machine to harness the Bright Star, the Mustafarian's life-given crystal. The machine created terrible destruction. Mustafar and all who dwell here paid for my transgressions. You Erklärung. may have a chance to heal what I wrote. I have hidden the bright star. Seek es in my husband's tomb. Use justly. It could be most of our salvation. Please help me. Lady Corvax did not understand what she created. With the power of the Eon Engine, I ich become unstoppable. Also wir suchen den Bright Star, und das ist scheint eine riesige Energiequelle zu sein. Fast schon schade, dass es nur wirklich eine interaktive Serie ist, anstatt ein wirkliches Videospiel. Was seid ihr denn für welche? Machen. wo kann ich was halten da ist meine kraft <lacht> Das ist hässlich, komm. Ach sehr, starte ich das Ganze. Ich kann mich nicht bewegen. Aber der macht mal kurz so. Okay, wir müssen hier hin. Das hört, sich, das hört sich jetzt nicht so gut an. Okay. Wo bin ich jetzt? Und wo ist mein Schwert? Heed me. Vader seeks the bright star. He must not succeed. I have glimpsed a terrible future. Where he controls its power. Worlds. Entire galaxies will crumble in his grasp. Surrendering their vitality in order to feed is insatiable. You must find the Bright Star before Vader does. Return it to the Mustafarians. Entrust it in their keeping. And perhaps... I'm a bit they creepy. ...we can heal this cursed world. I have suspended time. But only briefly. You must climb. The tomb containing the Bright Star lies above. Oh Wow. Alter ist laut. Ich hab ja quasi gar nichts. Kann ich irgendwas machen? Okay, hoch hier. Na komm. Passt oh. du mich nicht an. <lacht> oh, es ist so laut, ich habe schon weiter gedreht. schön aufpassen schön hoch also mit meinem Schwert würde ich mich irgendwie wohler fühlen captain. captain over here hallo i can't believe it you, captain you're alive whoa there's a giant uh creature below you whoa. Hab ich mich erschrocken, Alter! Yes. Ich glaube, das könnte in der VR Family auftauchen, dieser Schrei gerade. Ja, mein Schrei war amazing. Why you never mentioned that you had the Force? I knew it! The moment I saw you with Vader, I knew you were special. You can summon the life current. I'm, I'm, so, like special. I'm sure so special. I thought first. sure you were toast. Oh, and check this out. Violet let me keep his totem. He deputized me, which technically means I sort of outrank you. Sorry, bud. Thanks to you, we are closer to the bright star than ever. Lord Corvax's tomb is near. I can show you the way, but we have to move quickly. Vader muss nicht in die Krypte kommen, bevor wir das machen. Uff, alles ist schnell, schnell mit diesem Mann. Du wirst nicht schlafen und schlafen für Loot. Ich habe eine Menge gesehen, die ich gerne mit mir bringe. Die Charaktere sind schon geil gemacht. Aber es wäre so geil, wenn es in Deutsch wäre. Wenn es so schnell alles geht, dann verstehe ich auch nur Bruchstücke. So, ich hoffe, ich habe irgendwann die Möglichkeit auch zu entscheiden, dass ich wirklich nicht der Böse sein will. Oh, da hinten ist was. Oh oh. Das ist nicht gut. Das macht Spaß. <lacht> Aber ich kann mich nicht bewegen, es ist echt irgendwie. Das ist cool. I love it. <lacht> Wo, wo, wo? Hinter mir ist frei, okay. We must move on. That door should be a way out of here. Das war klar. Oh, der der schafft schaffst doch ganz gut ohne mich, scheinbar. <lacht> Inferno contraption. Man, I think Philips cracking up. Let's get him his bright spark to get the crap off this planet. Weiter geht's. Auf es geht. Wow. The Crystal Mine. Lady Corvax used these stones to power her technology. Wow. Nice. Was sind Energiequellen? What was Seriously? What? Hmm. Ist auf jeden Fall besser als jede Serie auf dem Flat TV zu schauen. Das könnte echt die Zukunft von Serien werden. Aber dann bitte auf Deutsch. Okay, the breadzeizt. Lady Corvax viel, viel kräftiger als alle Kristalle hier. Sieht fast aus wie so eine Atombombe. never be Okay. mein gott Lady sentinel army ne ich auch nicht oh gott wenn die jetzt alle aktiv werden sind wir am arsch <lacht> komm ich, ich bin direkt hinter dir mach die nicht aktiv Macht mach die, mach die nicht böse, die Roboter. So viel Kraft habe ich noch nicht. Ich bin nur ein kleiner böser Padawan. <lacht> Ach nee. Ich versuche nicht zu sterben, okay. Oh, ich habe kein... Ich habe kein gutes Gefühl. Return the bright star to the Mustafarians. They may be able to heal the damage done by Lady Corvax. My, Lady Corvax. She tried to save me from death. I was cursed. Trapped between this world and the next... Take my lightsword from the statue. It will unlock the bright star. Return the bright star to the Mustafarians and I may be freed from this curse. Okay, ich soll den bright star den Mustafarians zurückbringen? wieder ein lichtschwert aber es macht schön schönes licht also bleiben wir mal hier hat schon so ein bisschen was von horror fast <lacht> alles ziemlich dunkel gehalten was ist der bright star was ist der firefox ist das Okay. So einfach werde ich da nicht rankommen scheinbar. Okay. Es werden mehr. Ja. Lass los. Okay, war doch gar nicht so schwer. <lacht> Okay, was passiert jetzt? Du musst aufgehen, sonst sind wir... Okay Captain, you made it. Oh, thank the Ich habe die Macht <lacht> Ja rein ah wow oh, that looks powerful and possibly dangerous the bright star after all these centuries let me see it please and you were the key to unlocking it your ancestry sure beats my family heirlooms wenn das Vader nicht okay, jetzt gleich ankommt. You welcome, back, uh, yes. Ich habe kein gutes Gefühl. you think the priestess is going to meet us here or what? What do we do? Thank you. I am sorry. Sorry? What? Hey, a failure! He's got something. Am I right, Captain? I've never felt so... Wait! Das ist nicht gut, dass Are you sorry for it? That's der... Oh yeah. You rat! I knew we shouldn't have trusted you. No! Vader only sees the bright star. Now that he has it, he will leave us in the Enough. Did you think you could become my apprentice? You were used to an end. Nein, nein, nein. Oh, you have outlived your usefulness. Okay. Wem Vader sauer gemacht? Drauf. Ich kann mich nirgendwo, Ich sehe auch nichts. Okay. Lebt ja auch noch der andere? You betrayed everyone on Echt? Auf einmal! Wir arbeiten nicht mehr zusammen, scheinbar nicht. Ich muss nicht irgendwas werfen. Weg, weg, weg. Du musst weg. Haust du ab. Wann geht er denn aus? Ich habe eine Fehlfunktion. Nein, nein, nein, nicht weg! Captain, you come help me! See if you can find a way through. Oh Gott. Was jetzt? Was jetzt? Ich kann nichts aktivieren. Ah, vielleicht ist ja wütend. So schnell kann ich ihn nicht abwehren. Alter. Okay, da ist Der will abhauen. Ja, ja, ich komme hoch. Ach, was soll das immer? Da war ein, ein böser oh. Okay. oh, da hilft mir jemand. Kann ich denn noch irgendwas machen hier? Das war das richtige. Ins Herz. Puh, stinkt er. Oh, den Braten nicht hier. <lacht> May the Sleeper guide your spirit along the river of star. Vader won't waste any time activating the Eon Engine. When he does, he will destroy what little life still clings to our planet. Only you can face Vader. Our only hope is to attack his castle. Wait, you want us to take on the entire garrison? We need an army for that. You have an army. Die Roboter sind meine Armee. Okay. Nehme ich. Ja, Leute. Das war Episode 2. Vader Immortal. Geile Story. Einfach geil. Also, mir gefällt's. Von der Spieldauer ist jetzt echt... Ja, könnte besser sein oder länger sein eher gesagt ich habe jetzt das gefühl waren so 30 40 minuten vom gefühl her ja für 10 euro ist es natürlich hart aber was man hier geboten kriegt also echt cool könnte natürlich habe ich aber im ersten teil schon gesagt dürfte nicht so linear sein also ich müsste mich öfters mal bewegen können und ja man ist wirklich fest, stark gebunden auf einen Punkt und muss dann irgendwas machen. Aber nichtsdestotrotz, echt geil. Star Wars Feeling halt. Gerne mehr davon. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, ja, haut immer mal wieder auf den Abo-Button. Wäre echt nice von euch. Würde ich mich drüber freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.